62 m 1 VB Mitte 2 Eine Xbox, einer short um, Hat einen Headshot Atomlight <lacht> <lacht> Alter war das schlecht, short hat einer low